Was machen Sie dafür, dass wenn ein Kunde bei Ihnen mal gekauft hat, dass er wiederkauft? Das Argument, äh, ja, der, der weiß ja, dass es gut war, dann erinnert er sich daran. Ja, Sie können ihm auch ein bisschen erinnern, helfen. Wie jetzt zum Beispiel Burger King das ihn gekriegt hat, finde ich total simpel. Ist ein Aufkleber an der Tür am Ausgang. Bis bald oder bis später, wir warten hier so lange. Punkt. Ne? Man ne, ne, beißt wahrscheinlich in seinen Burger, geht raus und denkt so, ach, wir warten hier so lange. Und äh, irgendwie ein kleiner Twist, ein bisschen, hihi, und dann kann man wieder gehen. Und dieses kleine Jihihi, das müssen sie auslösen. Sei unkonventionell in deinem Bestandskundenmarketing. Mach nicht das, was alle machen. Wenn alle in irgendeinem Magazin, im Branchenmagazin annoncieren, äh, mach es vielleicht auch, miss, ob es funktioniert. Wenn es nicht macht, äh, lass es sein. Und sondern Guck mal, wo sind andere Wege, wo erreichst du die Kunden noch? Und im Zweifelsfall, vielleicht erreichst du die irgendwo total privat und nicht im Branchenmagazin oder auf der Messe. Ähm, da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein. Da gehört auch Humor zu. Und das muss nicht teuer sein. Dieser Aufkleber bei Burger King vorne an der Scheibe ist ein Witz an Kosten und trotzdem wird es einen riesigen Effekt haben, den man vielleicht nicht messen kann. Nee, aber da macht man hier einen kleinen Effekt und da einen Aufkleber und hier ein bisschen was und irgendwie macht das eine Aura um ein Unternehmen. Schau mal, das sind die Netten, die witzig.